Und die Göttin Jemania ja mit ihrer Energie, mit ihrer Kraft auch der Urmeere, so wie sie ja auch die Energie aller Meere auf der Mutter Erde jetzt hier energetisiert hat und eingeschwungen hat für alles Leben, ist bei uns und durchströmt natürlich auch unser Wassersein, unser körperwasser unser wasser um uns zum beispiel unseren trinkgläsern den heizkörpern hände waschen duschen baden toilette dergleichen das ist etwas ganz wichtiges diese urfrequenz in uns zu empfangen damit sich möglichst viel unseres seins wieder Erinnert, denn Großteile sind ja bereits erwacht und in dieser stabilen, nährenden Kraft. Ich bin heute an eurer Seite, um euch dabei zu unterstützen, eure Fröhlichkeit euer wahres, fröhliches Wesen zum Ausdrucke zu bringen, wieder zu erkennen, wieder zu erlauben und herauszukitzeln, wie ein Wassertropfen, der dich ein bisschen wach kitzelt, bin ich zu dir gekommen, um dich mit diesem güldenen Wassertropfen in all deinem Erdenwasser anzusprechen und zu berühren und auch zu beglücken. Glückseligkeit und zu erhellen und zum Strahlen zu bringen mögen alle Körperfrequenzen sich jetzt öffnen für meine jemania Kraft Diese güldene jemania Kraft erleben und einschwingen, möge sich jetzt dein Körperwasser bereit. Machen, das güldene Strahlen der reinen Quelle, der Urquelle, zu erleben und zu erfahren. Ich, Göttin Jemania, bin in größter Klarheit an eurer Seite. Um jedem einzelnen von euch zu sagen du bist ein großartiges wesen auf erden und es ist für uns aus den feldern des höchsten lichtes die allergrößte freude euch auf e eurem Erdenseinweg zu begleiten. Immer mehr und mehr erlebt ihr auch im Bewusstsein euer Miteinander, dem höchsten Sein, eurer eigenen Frequenz und auch der Quellkraft. Das Verbundensein mit anderen Frequenzen der reinen Liebe. Das Verbundensein mit den höchsten Aspekten deines wahren Selbstes, deines höheren, deines hohen Selbstes. Und auch gleichzeitig der Kraft, der Licht- und Engelfrequenzen, der Elementarfrequenzen und allen Lichtfrequenzen der reinsten Liebe, wie auch immer sie benannt sein mögen. Die Kraft der reinen Quelle und ihrer allumfassenden wahren Liebe ist jetzt allgegenwärtig. Und du darfst dir in diesem Jahr 2023 ein wichtiges Jahr, das erste Jahr des Seins deiner eigenen Wahrheit hier auf Erden. Du darfst dir hier mehr und mehr gewahr sein, dass ein Großteil deines Systems bereits in den Aspekten 5D der fünften Dimension und weiterer Dimensionen schwingt. Dieses bedeutet, dass diese bereits unerschütterlich in den bewussten Frequenzen des göttlichen Gewahrseins schwingen. Und dieses ist für deine Stabilität von allergrößter Wichtigkeit. Zelebriere. Gemeinsam mit uns, mit mir Göttin Jemania, die Energie der Fröhlichkeit, der Freude, der Glückseligkeit. Dieses ist von allergrößter Wichtigkeit, denn wie du weißt hat die frequenz der freude die höchste liebesfrequenz auf erden in sich und somit kannst du wann immer du für dich selbst die energie der freude erlebst die wahrhaftigkeit des universums zum Ausdrucke bringen, wann immer du beispielsweise mit deinem Körper in Kontakt mit Wasser trittst, ganz gleich beim Händewaschen, wenn du hinausgehst, das Wetter, wenn du etwas Flüssiges zu dir nimmst, selbst in einer Träne wohnt die Kraft des güldenen Zeitalters, der güldenen Urmeere an allem, was ist. und so mache dir wenn möglich täglich ein ritual in dem du dir einen oder mehrere wassertropfen auf deine linke oder rechte handinnenfläche gibst und hier ganz sanft im Uhrzeigersinn mit der anderen Hand dieses Wasser in der Handinnenfläche kreist und dann gleichzeitig deine persönliche Übermittlung der Affirmation und der Zahlenreihe aufsagst, ganz gleich, ob du einen großen oder kleinen Kreis hier aufzeichnest oder eine, oder beide Handinnenflächen. Rechte oder die linke. Spüre ganz nach, auch mit welchem Finger du sanft im Uhrzeigersinn hier dieses Wasser spüren möchtest. Alles ist richtig. kannst auch, wenn du keine persönliche Affirmation oder Zahl erhalten hast, die Anrufung verwenden. Ich bin stets genährt von wahrer und reinster Liebe. Und als Zahlen nimm fünfmal die fünf. Sprich voller Freude und segensreich diese Affirmation. Wisse, dass ich Göttin Jemann, ja gemeinsam mit allen Urfrequenzen und deinen Schutzengeln und Lichtbegleitern der reinsten Liebe an deiner Seite bin, in diesem Jahr 2023. Und auch darüber hinaus bis zum Jahre 2032, wo sich dieses Sein vollendet, der güldenen Kraft, der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Realität, des eigenen Seins. Erlebe dich selbst vollkommen in der Liebe genährt und gesegnet. Und wisse, dass auch wenn ich, Göttin Jemania, mich jetzt mit meinen persönlichen Botschaften an euch und an dich wieder zurückziehe, so bin und bleibe ich anwesend, energetisch, bei jedem Einzelnen, dem Allerhöchsten Wohle entsprechend. Vertraue der Kraft von Segen und Glückseligkeit und erlaube dir, die wahre Freude und Fröhlichkeit zu erleben, zu genießen, zum Ausdrucke zu bringen. Du bist geliebt, für jetzt und immer da. Danke.